So, machen wir nicht ganz so schnell, weil ja, wir mal gucken, wo wir hier parken. Wir nehmen ja, den schwarzen Golf, oder? Ja, den habe ich auch schon mal geparkt als Ja, sondern also den nehmen wir Wenn du dann nicht drauf reagierst und du fährst hier weiter mit 70, dann zählt der Prüfer noch um 21. 22, tut mir leid, Franz war rechts dran, irgendwie war mir zu schnell. bin ich für nicht durchfahren. Ja, es ist ja auch, also kein Mensch hat ja auch Also meine Theorie, habe ich bin doof in der Hälfte. Maschine, wir Dann fangen Check, Spiegel. Guck mal, jetzt die Kurve. Mach langsamer, viel langsamer, sodass du mit einem guten Gefühl da reingehst. Dass selbst wenn er jetzt da rausfällt, hier steht ein LKW, irgendwas passiert hier, was du nicht kalkulieren kannst, dass du locker stehen bleiben kannst. Nicht, dass dein Herz direkt 180 schlägt, fährst hier rum und denkst so, wow, was macht der denn da? Also lieber den Anführungszeichen Piano. Ja, check vorne aus, check hier schnell. Man merkt, dass wir heimkommen. So, wir fahren jetzt aber erst einmal gleich links. Das hier wir, in die kleine Straße da rein. Ja, sodass wir da gleich parken können. Das ist die Zeit. Zum Beispiel, wenn du denkst, oh, das hätte ich schaffen können. Mit ihm. Mhm. Schön. Aber musst du nicht jedem zeigen. Überhalt es für dich und fahr lieber mit Kontrolle hier rein, weil wenn da noch ein Fahrrad kommt, oder hier oder da irgendwer rauskommt. Alles gut. Guck mal, du kannst hier nirgendwo reinfahren. Beeil dich. Der wartet auf dich. Aber nicht beeilen. Der muss auf dich warten, weil er weiß, du kommst hier nicht rein. Beeil dich nicht. Wir sind fast zu schnell. Spiegel einmal gucken, dann langsam hier rüber. Noch langsamer. Das passt nicht mit dem Vogel. Guck mal mein Spiegel. war oh, Bei meiner dritten Fahrstunde oder so. hm. ich hab ich ja fast Ja, das ist, weil du auf die anderen Autos guckst, aber nicht hier drauf. Man hat mehr Angst, da zu wegzuballern, als hier. So, machen wir nicht ganz so schnell. Weil wir mal gucken, wo wir hier parken. Wir nehmen ja, den ne. schwarzen Golf, oder? Ja, den habe ich auch schon mal geparkt, letzte Stunde. Ja, sollen wir den nehmen oder den roten? Ist das hier? Nee, das ist zu... Warte, äh, warte, warte, warte. Wart, wart. Bleib mal kurz stehen. Angenommen, der Prüfer sucht so eine Lücke wie das jetzt. Sagt, so, ah, sagt er mir, welche Lücke? Ja, sagt er. Der sagt, wir wollen neben dem roten Auto stehen bleiben und dahinter parken. Wenn ihr dann daran fahrt, so wie wir jetzt, ne? du merkst, oh, passt nicht, oder der Prüfer sagt, Annelisa, das ist zu eng, komm, wir fahren mal weiter. Wie fährst du jetzt weiter? Nee. Pass auf, stell dir vor, wir sind jetzt in der Prüfung. Der Prüfer sitzt hinten, ich sag nichts, und der Prüfer sagt, nee, die Lücke ist zu eng, wir fahren weiter. Dann machst du was? Hier, die Punkte. Mach mal. Auch blinken. Mhm. Mach die komplette Show. Sag, sag, so, und so fährst du weiter. Dann sagt der Prüfer, Verkehrsbeobachtung, gut. Der ist auch zu klein. Wir nehmen da vorne den schwarzen. Den Opel, siehst du den? Ja. Den nehmen. Wir. Wenn du das jetzt schon weißt, check das aus, blink jetzt schon, lass dir Zeit. Mach nicht so schnell. Safe. Und jetzt denk an. Bitte. <lacht> lass dir Zeit. So viel Zeit wie du kannst. Fahr so langsam wie es geht. Und wenn das hier. 100 Jahre dauert, in Anführungszeichen. Nicht beeilen. Mach langsamer. Noch langsamer. Ich kann nicht noch langsamer. So ist gut. So ist richtig gut. Warte, warte, warte, warte. Welchen Bordstein hast du jetzt gesehen? Den ersten oder den zweiten? Guck mal, hier ist ja einer. hier unten. Ja. Den hast du, glaube ich, genommen, oder? Und wann längst du zurück? Mach einfach. Ich will dich nicht irritieren. Nee, nee sag mir, was du meinst. Du bist ja jetzt stehen geblieben. Ja. Warum? Ähm, weil da Okay, cool. Genau den nehmen wir. Das ist richtig. Oh, ich kommt ein Auto. Das ist nicht schlimm. Das kann dir in der Prüfung auch passieren. Jetzt machst du in Ruhe weiter. genauso wie du in der Prüfung weitermachen würdest. Alles gut, mach langsam weiter. Beeil dich nicht. Langsam. Langsamer, langsamer, langsamer, langsamer. Beeil dich nicht. Ganz langsam. Langsamer, langsamer, langsamer. Langsam? Ja, bist du. Ist nicht schlimm. Okay. Dann fährst du jetzt, pass auf, nimm den ersten Gang. Beeil dich nicht. Fahr mal neben das Auto nochmal. Ganz nochmal neu. Nochmal? Ja. Nicht, warte. Spiegel, Schulterblick. Ganz langsam, nicht beeilen. Fahr noch ein bisschen weiter raus, ist egal. Erstmal ist sie jetzt weg. Und du hast deine Ruhe. Und dann machst du das nochmal. Das war gut, war alles cool. Hätte es nach vorne korrigiert, wäre gut gewesen. Ich wollte nur, dass sie raus ist und du das nochmal in Ruhe machen kannst. Jetzt stehe ich eigentlich. Ist ein egal. Das kriegst du hin. Ich bin I believe in you. Nee, ich muss aber noch mehr weiter machen. Raus. Warte, warte, warte, warte. Merkst du was? Dein Kopf macht jetzt komplett Kino hier. Das kann dir in der Prüfung passieren. Wichtig ist, hol eine Sekunde Luft. Weißt du, wie du die Räder wieder gerade kriegst? Ja, einmal. Genau. Eine, eine und halbe. Okay, hast du gemacht? Ist das safe? Ja. Okay. Dann langsam. Vielleicht da jetzt? Ja. Gerade zurück. Und dann... Mach so, wie du gelernt hast. Das ist alles cool. Gut. Ja, gut. Ohne 10? <lacht> ja, nach rechts. Dann lökst du da hin. Nach rechts? Ja. Da habe ich ja gerade mal die Richtung gedreht. Schön Tschüss, So? Hm? Chill. Da kommt ein Auto, ich weiß, alles gut. Ach, zieh dein Ding durch. Langsamer, langsamer. Bleib so schön langsam, wie du warst. Das war gut. Ja, ich schon wieder auf. Nein, nein, bist du nicht. Langsamer, langsamer, langsamer. Guck mal nach vorne. Gut. Bleib mal. mal kurz stehen. Pass auf. Mach mal deine Tür auf. Steht mal an der Straße, oder? Nicht? Hier ist der Bordstein. Du stehst wie eine 1 hier drin. <lacht> aber das erkennst du nicht, wenn du, wenn du im Kopf noch, ah, ich muss noch das, noch das, noch das. Dabei bist du schon hier, ist alles safe, aber du wolltest noch irgendwas weitermachen, weißt du? Du hast das am Ende hast das gut gemacht, da warst du sehr langsam. Das war gut, weil es kann dir wirklich in der Prüfung passieren, dass der hier die Straße nimmt. Nimm kurz den Gang raus. Der ganze Kupplung raus. Ist. Dass der die Straße hier nimmt und sagt, bleib neben dem stehen und park dahinter. Und wirklich kommt hier einer raus und wartet noch einer. Aber hier darf ich ja gar nicht fahren, ne? ja, Das ist ihm egal, der will nur diesen Move sehen, dass du den kannst. Wir bleiben hier nicht stehen. Also du fährst hier rein und dann sagt er, okay, alles gut, wir stehen gut, dann fahren wir weiter. Was viel wichtiger ist, ist, der will sehen, dass du während dieses Manövers die Nerven behältst. Weil es kann ja wirklich passieren, dass da ein Auto... Also worst case kommen drei Autos. Da einer, da einer und da. Und das ist dann der Moment, wo man Bock hat, Gang raus, ich hau ab, tschüss. <lacht> Und dann bleib cool. Ja. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber hast du jetzt gemerkt, guck mal, der hat die ganze Zeit gewartet. Die warten wirklich. Und die kommen ja eh in den zu ihm. Was sollen die machen? Und wenn du das dann in Ruhe langsam durchziehst, dann bist es safe. Und dann sieht der Prüfer, okay, ich brauche keine Angst haben, einen Führerschein zu geben, weil sie das in Ruhe macht. Selbst wenn mal stressige Situationen kommen, verhältst du die Nerven. Das freut den und dann kriegst du einen Schein. Und dann Kupplung durch. Und dann. Verlassen wir den Parkplatz. Muss ich ein bisschen hinten? Die Idee. Ich will es einfach machen, auch dann hast du weniger Stress. Siehst du, das Cookie ist in Deutschland? Und wenn du deine Tür aufmachst, hast du den Stress genau in der Mitte. Also, warte, konzentrier dich und denk an alles. Fahr ich jetzt so? Ja gut, ja, weil die fahren auch gerne in der Prüfung hier rein. Mach das auch, gib jetzt schon ein Zeichen, dass du was hier vorhast, dass wenn ein Auto kommt, dass der dir auch genug Platz lässt. Aber wenn du nicht blinkst, steht der direkt hinter dir und sagt, was los? Du sagst so, alles cool, das sind alles, kann passieren. Oh schön, da kommen ein paar Autos, richtig Mach in Ruhe. Langsamer, lang, viel langsamer, langsamer. Oh. Glaub mir, je langsamer du das machst, je besser wird das. Das glaube ich ja auch, wenn du zu schnell ja. warst. Ja, langsam. Okay. Ja, das ist gut. Ich krieg manchmal. Ja, das ist die Zeit. In Ruhe, langsam, langsam, Langsam. Wir warten einfach drei Autos. Scheiß, fuck off. Moment, nach 10 warten. <lacht> langsamer, langsamer, langsamer. Du musst das merken. Nee, nee, nee, das ist der erste. Das ist die Rille hier, das ist okay. Aber du musst den zweiten merken. Langsam. Welchen zweiten? Ja, warte, warte, zeige ich dir. Langsam. Den. Guck mal, du hast zwei Kanten. Du hast hier unten die Bordsteinrille und oben den Bordstein. Über die. Mach mal eine Tür auf, damit du weißt, was ich meine. Diese Kante. Ja. Über die musst du drüber fahren. So. Und die merkt man. Die fühlt sich ähnlich an wie ein Bordstein. Okay. Und wenn du da drüber fährst, denkt man so, oh, das ist der Bordstein. Nein, ist er nicht. Das ist die Kante, über die du drüber musst. Aber jetzt bin ich auf Bordstein. Hier ist der Bordstein, der zweite. Aber bin ich nicht mit? Du bist da dran. Fahr aber nicht drauf. Das heißt, ich muss entweder von neu oder... Ich würde nicht neu anfangen. Das ist eine gute Idee. Das heißt, das oh. Auto steht ja so auf den Rädern, du drehst jetzt und jetzt macht das Auto so. Aber oh, es geht. das, ist okay. das okay. Hast du gemerkt? Nicht drauf fahren. Du bist so mit den Vorderreifen dran. Nö, du nur dran. Ich würde sagen, du stehst. <lacht> Dreh mal, mal kurz Kupplung. So. Siehst du hier so gerade eben noch den Bordstein? Ja, der ist so ein bisschen unter Auto schon. So da dran, genau. Und ja. wenn du links guckst. Ja. Der Bordstein generell oder der Parkplatz ist ja sehr sehr schmal. Guck mal, mach mal eine Tür auf. Ja, ich stehe halt noch drauf. Gut. Genau. Ja. Und wenn du hier guckst, stehst du genau an der Kante. Also du hast so viel Platz zum Bordstein. Der Parkplatz ist halt so klein. Das ist okay so, Lass dir nur Zeit. Ne? Du hast gemerkt, drei Autos warten, man denkt so, fuck, lass, lass mich hier raus. Aber du musst da durch irgendwie in der Prüfung. Und wenn du das langsam machst, dann hast du eine Chance, das zu merken, wenn der Bordstein kommt. Wenn du schnell bist, dann duckst bist du drauf und denkst so, oh. Und was ist, wenn ich drauf komme? Nicht gut. Durchfallen, durchfallen. Also manche Prüfer sind nett und sagen dann, Lisa, ich glaube, das war nicht so, mach mal nochmal. Dann fährst du noch mal da raus. Aber man macht. könnte theoretisch da durchfahren, wenn man das falsch macht. Mhm. Ehrlich? Mhm. Ach Scheiße. Ja, aber pass auf. Wenn du so langsam wie möglich fährst, was soll denn passieren? Ja, wenn du wirklich so langsam fährst, dann merkst du doch, wenn der Bordstein so macht. Dann fährst du doch nicht weiter. Aber wenn du schnell bist, dann denkst du so, oh fuck. Und was wenn ich es gar nicht hinbekomme? Wenn ich so zehn Versuche brauche? Also ich sag ja nicht, geil. Ganz ehrlich, ich habe mal wirklich zehn Minuten in der Prüfung da gestanden und der Prüfer war nett. Der hat gemerkt, das Mädchen ist herbe nervös. Da waren schon Leute am Balkon, die haben sich eine geraucht nacheinander und haben so runtergeguckt. Der Prüfer hat dann irgendwann gesagt, machen Sie in Ruhe, ich weiß, Sie kriegen das hin, aber beeilen Sie sich nicht. Und dann hat sie das irgendwann geschafft. Das kommt dann aber auf den Prüfer an, sage ich dir ganz ehrlich. Manche Prüfer sagen dann nach drei Versuchen, wenn du es wirklich nicht gerafft hast, tut mir leid Lisa, irgendwie beim nächsten Mal vielleicht, aber heute hat es nicht geklappt. Du denkst dir so, ja. Das ist echt mies. Das wird dir aber nicht passieren. Du hast das ja jetzt hier gemacht, da vorne gemacht, wenn du langsam machst. Okay. Wenn du zu schnell bist, kann ich dir nicht versprechen. Okay. okay. <lacht> gut. Dann hauen wir hier wieder ab. Ich guck mal nochmal in den Spiegel und in den. Dass du nochmal siehst, wie das Bild aussieht, wenn du gut hier drin stehst. Besser kannst du nicht hier drin stehen. Siehst du, wie nah er am Rollstein steht? Ja. ja. So hast du auch gestanden. Warte, warte, warte, Oh. Ja. Die Show. Ja, ich jetzt durchgefallen. <lacht> <lacht> also es ist so, der Prüfer guckt auf dich. Und jetzt stell dir vor, wir sind schon über die Autobahn gefahren, wir haben alles gut gemacht. Dann hast du jetzt hier beim Parken irgendwie gezeigt, dass du das hinkriegst, alles ist gut. Bist ein bisschen nervös und der Prüfer sagt, okay komm, es geht weiter. Dann knirscht er natürlich mit den Zähnen, wenn du so rausfährst wie jetzt. Aber wenn das das Einzige ist, was du dir zwischendurch mal so als Schnitzer erlaubt hast... Musst du jetzt hier blicken? Guck in den Spiegel. Mach ja. einen Seitenblick. Halt so richtigen Seiten, ja. ja Und dann von rechts. Blink nochmal. Du hast dich gemogelt nee, im ersten Gang. Oh. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Scheißegal, wenn dir das passiert, das kann dir in der Prüfung passieren, das ist scheißegal. Drück einfach sofort die Kupplung durch in den ersten Gang. Und wegen diesem Dingsbums, wegen diesem Schulterblick da... Muss ich hier eigentlich Oder? Oder einfach nur Erinnerst du dich, ganz am Anfang hast du mir die Frage schon mal gestellt. Was habe ich da gesagt? Einfach nur die Punkte. Gut, und wenn du ein Sternchen haben willst in der Prüfung, was machst du dann? Ja, das ist die Abfahrt. Ja. Kannst du machen. Ich würde dir empfehlen, jetzt stehen zu bleiben. Hier einfach zu warten, weil wenn der ein bisschen weiter rüberfährt, bist du schon Arm dran, wenn du einfach vorbeifährst. Genau. Und. Achtet der Prüfer darauf, wie du, bei, wie du dich dabei fühlst? Wie fühlst du dich jetzt hier mit der Kurve im zweiten Gang? Ich bin zu schnell. Genau. Und das merkt man immer. Und jetzt ist die Frage, was du daraus machst. Wenn, wenn du ähm, das kontrollierst und selber merkst, musst du musst zu schnell und du bremst dich runter und wartest auf dieses gute Gefühl, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. <lacht> Da ist es einfach wichtig, dass du das selber für dich kontrollierst. Weil in der Prüfung kann keiner was sagen. Ich würde auch hier. Siehst du was? Kannst du da reingucken? Gut? Ja. Okay. Ja, eigentlich schon. Guck mal, du fährst ja. halt hier durch. Du lebst von der Hoffnung, dass dir niemand schnell entgegenkommt. Weißt du, du bist ja so ein bisschen durch den Gegenverkehr gefahren. Kannst ja machen, wenn keiner kommt. Aber. Das nicht gut. Genau. Kennst du die Jungs, die einfach schneller hier rausfahren, ne? Ja, so, was machst du, wenn der kommt? Während Prüfung hast. Bitte. Verlass dich nicht darauf. Ich mag Glück, ja. Aber ich bin kein Fan davon, sich auf Glück zu verlassen. Dann lieber nimm das selber in die Hand, nimm den ersten Gang und mach langsam. Guck mal auf den. Auf die parkenden Autos. Der hat schon den Spiegel eingeklappt, siehst weißt du das? In dem Moment, wo du darauf guckst bekommst du ein gutes Gefühl dafür, ob das mit dir passt oder nicht. Ich glaub, Den Fischer kannst du ausmachen. Nach unten mhm. Mit dem Hebel, nach unten. Einfach nach unten? Nee, nee, so nach unten. Äh, so. Ja, ja, so. so. Genau. Und wenn du Und wieder willst... Ja, da rein muss ich aber da ist Kacke mit dem Auto reinzufahren. Komm schon, schaffst du das doch, oder? Ja, du ist doch später, also im ersten Gang, du doch später bestimmt auch nach Hause fahren, oder nicht? Ich bin noch nie in diese Straße gefahren. Never aber, ever. Komisch. Cool, oh, das ist ja krass. Mach mal, pass mal auf. Äh, das Schild, was da vorne steht, ist das mit den Fußgängern? Ja, da komm, kommst du nicht durch. Sind da Pfosten? Ja, hier kann man wenden. Ah, okay. Also mach mal Kupplung, noch langsam, und fährst hier rein, dann wenden wir Mit natürlich Blinker, Spiegelschulter, bin ich die ganze Show. Das ist ja voll pädagogisch wertvoll. <lacht> <lacht> Ja, wende oder kehr um, wie du willst. <lacht> was würdest du machen, wenn du einen Schein hast? Ja, Ja, pass auf, wenn du, da das, ja, wenn du das hier machst mit hier rückwärts rein, ne, musst du überlegen, du würdest ja jetzt so nach rechts lenken, ne? dann stehen deine Räder so und wenn du dann rückwärts fährst, fahren die erstmal so. Guck mal nach da, da ist kein Platz. Ja, das heißt, du musst dir dann doppelt Gedanken machen. Wenn du da rückwärts reinfährst, musst du gleichzeitig da gucken, was abgeht. Ich würde dir jetzt als Alternative vorschlagen, du kehrst da, aber langsam, bleib ein bisschen rechts. Also check mal, dass hier kein Fahrrad kommt und so. Und dann fahr mal so und jetzt gerade werden, wieder gerade. Weil jetzt hast du auf der Seite genug Platz, fahr ruhig noch weiter nach vorne. Dann hast du hier gleich viel Platz. Oh, bei Silke auf... ne, sie gewesen. <lacht> okay, jetzt blink mal rechts. Genau, Und jetzt machst du noch mal diese Umkehrsession, aber so langsam wie es geht. Machst hast dir Zeit. Und jetzt guck mal vorne, ob das passt. So gerade eben, ne? Und überleg mal, wie viel Platz du schon rechts rüber gemacht hast. Wenn du so da gestanden hättest, hätte das Null gepasst. Langsam mal. Korrekt. Beeil dich nicht. Blink wieder, weil Fahrschule und so. So hier stehen so auf der Ecke. Korrekt. Und am Gang raus. Und dann kannst du nämlich hier gucken, was ist. Überlebt. <lacht> so, und wie war's? Jetzt am Anfang am Ende warst du nicht mehr ganz so nervös. Nee. Am Anfang ist immer scheiße, so dann hängen hier so blöde Kameras oder so. <lacht> Aber jetzt am Ende war cool. Was du gut machst, ist du bist sehr routiniert, wenn du fährst, schon. als hättest du schon einen Führerschein. Du fährst so chillig, dann gehst du den runter und dann fährst du so und machst das so, so als, als hättest du schon einen Führerschein. Ja. Das ist in der Prüfung ein bisschen ein Nachteil, weil der Prüfer will sehen, dass du das machst. So ein bisschen dieses, dass du gerade sitzen, Hände hoch, Innenspiegel, Schulterblick, Blinker. Es ist gut, dass du das kannst. Du musst dem Prüfer nur zeigen, dass du... Wie soll ich das sagen? Du musst wie ein Opfer. So wie... Später fährt ja kein Mensch so. Aber das musst du in der Prüfung trotzdem einmal zeigen. Und wenn beim Parken oder Umkehren zum Beispiel, so wie jetzt, das hast du langsam gemacht, das ist cool. Wenn du danach später einen Führerschein hast und du fährst hier drauf, du bist wieder weg, tschüss. In der Prüfung auf gar keinen Fall das machen. Da sitzt der Professor so da drüben und so dir das Ding gezeigt. Also, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass du an manchen Stellen das einfach zu routiniert und zu schnell machst. So einfach so. Auch so, dass beim Losfahren, so, weil du sagst, so, ich will keinen Bock, die anderen aufzuhalten oder dass die wegen mir warten müssen. Wenn du einen Führerschein haben willst und in der Prüfung ist es wichtig, dass die wegen dir warten. Also es ist sogar wichtig, dass du nicht so fährst wie die. Okay. Damit, der Prüfer sieht, damit der Prüfer sieht, du fährst vorsichtig, du fährst sicher und der Prüfer muss keine Angst haben, wenn er dir einen Führerschein gibt, dass du gleich losballerst. Okay. Wenn du schon von vornherein so ein bisschen unterwegs bist, dann denkt er, was macht die denn, wenn ich ihr schon einen Führerschein gebe? <lacht> so denkt ja, der. Das das ist so das einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten cool. Sollen wir mal gucken, äh, wann, wann wir noch so eine Parkhaus-Dingsbums machen. Pass auf dich auf. Bis Mittwoch. Ciao ciao. Das war die Fashionbe. Ole ole. Mit Lisa. Ihren Account verlinke ich dann unten irgendwo. Lisa, ihr wisst, was ich meine. Da Beschreibung des Dingsbums. Boah, ist das eng hier. Mann, ey. Wie gesagt, ich habe euch vermisst, aber hat Bock gemacht. Ja, wieder ein neues Video zu machen. Dann seht ihr ja Mittwoch äh, machen wir dann schon wieder ein neues Video. Ja, danke auch an dich Kevin, der immer die Videos hier fleißig schneidet und mich auch, also mir beim Schneiden auch dann hilft und das ganze pusht. Wenn immer sagt, ey Rob, was ist mit den Videos? Jetzt machen wir was neues. Und ich denke, wallah, ich habe so viel Arbeit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber irgendwie haben es ja jetzt heute geschafft. Was ist das gut anlegen. Habe ich angelegt. Why, why Ach so, das ist hier diese oh. Jetzt sagt er die ganze Zeit, bitte schnall dich an. Ich bin angeschnallt. Zack, zack, zack. Wer auch immer hier gerade neben mir sitzt, ist jetzt auch angeschnallt. Der Samstag ist noch kurz, ich baller jetzt direkt rüber zu Vito in die Werkstatt und da machen wir dann das neue Fahrschulauto fertig, was ich geholt habe. Das wird ein richtig geiles Raketen, geiles Auto, da machen wir aber schön Carbon von und so. Das wird richtig gut. Aber erstmal muss es noch als Fahrschulauto umgebaut werden. Oh Mann, ich weiß noch nicht, wer das umbaut, aber ich mache da eine komplette Folge von, weil das so cool ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was es für ein Auto ist. Ich glaube, es wird das schnellste Fahrschulauto Deutschlands. <lacht> why, why? Aber wir gehen ja auf Sicherheit und so, also immer cool bleiben. Achso, wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt: Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblie. Ich kann gar nicht verstehen, wie ich zwei Monate keine Videos gemacht habe, wie ich das ausgehalten habe. Verstehe ich wirklich nicht ich jetzt hin zu Vito in die Werkstatt. Wo ist überhaupt mein Handy? Während der Fahrt darf man ja kein Handy bedienen. Deswegen fahre ich jetzt hier rechts ran, halte nicht im Halteverbot. Deswegen ich jetzt über den Zack. Und gut, dass wir ein SUV haben. Dann nehme ich hier ein, zwei, drei, vier, ein, ein. Ah. So, dann olle ich mein Handy raus und dann rufe ich die Nummer von Vito an. Hallo. Hallo? Hallo, Werkstatt? Werkstatt? Hier. Ah. <lacht> was geht ab? Seid ihr am Ballern schon, oder was? Dimi, bist du ja. Ah, dobrze, dobrze. Was machen? Ja, malochen. Malochen, sauber. Ich zieh mir jetzt auch eine lange Unterhose an und dann komme ich. Ja, heide. Heide, soll ich in die Werkstatt, Bratan? Normal. Ja, normal. Soll ich was mitbringen? Bring mal was zu essen mit. Bring mal was zu essen mit. Was habt ihr Bock, was habt ihr Hunger? Berliner? Ja. Wir essen alles. Wir essen alles. <lacht> ja gut, ich, ich bring was mit. Für drei Leute. Drei Leute, große Portion? Was Kleines. Was Kleines. Kleines. Montcherie. Ja. Alles klar. Habibi, bis gleich. Ja, tschüss. So. So. Freunde. Das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich fahre jetzt in die Werkstatt. Ja. Passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.